Hallo, am vergangenen Dienstag hielt ich ein technisches Gruppencoaching ab. Ich hätte Sie gerne gesehen dabei, denn wir hatten ein ganz interessantes Thema. Und wie es dazu ging und wie dieses Thema bearbeitet wurde, es ging nämlich um die Heizleistung. Die Heizleistung ist einfach nun mal die Grundlage für jede Heizung. Und zwar gehe ich eben so vor, dass ich die Heizleistung für jeden Raum betrachte. Und in diesem Fall haben wir tatsächlich mal einen Wintergarten betrachtet von einer Kundin. Und ich werde hier das natürlich alles anonym zeigen. Und nur den Vorgang stückchenweise, wie wir da eben die Berechnung gemacht haben. Aber die Berechnung habe ich am Flipchart gemacht, für jeden nachvollziehbar. Wenn Sie auch dabei sein möchten, bei einem solchen technischen Gruppencoaching, wo Sie erkennen können, wie Ihr Gebäude, Ihre einzelnen Räume funktionieren und wie Sie tatsächlich dann da die richtige Wärme reinbringen, dann schauen Sie einfach dieses Video an, was wir da gemacht haben. Ich freue mich darauf, dass Sie jetzt dabei sind. Jetzt gehen wir davon aus, dass wir hier von oben einfach uns mal einen Wintergarten angucken. Und äh, der hört also hier auf und dann geht es da irgendwie ins Haus dann weiter. So. Ich möchte jetzt nur hier diese, nur diese Fläche hier mal angucken. Gehen wir mal aus, das seien also 25 Quadratmeter, 5 Meter auf 5 Meter. und Design, damit es vielleicht einfach zu rechnen ist, eine Höhe von zwei, äh, 2,50 Meter. Ja? So. Mir geht es nämlich immer darum, dass ich sage, ich muss die wärmeabgebende Fläche betrachten. Die wärmeabgebende Fläche ist einfach ganz ganz einfach hier das Glas, das hier überall die Wärme hier nach außen gibt. Ja? Ich kann natürlich auch andersrum sagen, kann auch sagen, die Kälte kommt von draußen rein. Denn warum der Raum überhaupt kalt wird, ist ja ein Grund, dass da von draußen die Kälte reinmarschiert. So, und jetzt stellt sich die Frage, wie viel Druck, wie viel Kraft muss ich hier einbauen, dass da tatsächlich diese Kälte, diese Kälte draußen bleibt. Und da gibt es eine ganz einfache Formel und die heißt, diese Leistung, also die Leistung thermisch, die besteht aus dem U-Wert mal der Fläche mal der Differenztemperatur. So, Differenztemperatur fangen wir mal von hinten an. Da gehen wir davon aus, dass wir leichter rechnen haben haben wir hier, da haben wir Minus. So, das heißt also 2700 plus 450 gibt also Runde 3100 als 2150 Watt. 3,1,50 soll es sein. Und jetzt kommt der Casus Zum So ein Quadratmeter Fußbodenheizung mit so einer Schlange da drin. Ich male jetzt einfach mal so hin. Ich müsste die eigentlich in Rot malen, weil die ja warm ist. Ja, so ein Quadratmeter der liefert ungefähr 50 Watt thermisch. So. Das heißt, was wir aus der Fußbodenheizung rausgehen, sind 25 Quadratmeter mal 50. Sie erkennen den Unterschied. 1250 Watt und das ist die Thematik und gehe jetzt hin ganz vorsichtig und, und sage ich, ich weiß ja, welche Leistungen da, welche Kälteleistungen daherkommen. Das ist jetzt bei minus 7 Grad, wenn wir 0 Grad sind, dann haben wir halt hier, was weiß ich, zweieinhalb Kilowatt, wenn wir hier bei Plusgraden sind, dann sind wir hier vielleicht bei anderthalb Kilowatt. Darum habe ich gesagt, ich will dort an der s -Ecke es erstmal probieren, hinter diesem Balken, dort mit 1100 Watt, das sind zweimal 550, dort hinzubringen. Natürlich gehört da mehr hin. Aber ich kriege da schon mal eine Kälteströmung, kriege ich da intensiv unterbunden. Das kann ich mit der Mathematik nicht mehr darstellen. Das Thema ist so interessant, also ich finde es so interessant und so hervorragend, weil man da wirklich wunderbar sehen kann. Und jetzt äh, habe ich äh, mal unter Beweis gestellt, wie wenig die Fußbodenheizung letztendlich leistet. Ja, das stimmt. Ja, also das ist. Das ist, ist ja das jetzt ist, schon eine, eine Ansage mit dem, was wir jetzt so alles reingebaut haben, wo ich gerade. Äh, ja. Up, schluck machen. Ja, ne, <so>. ich, ich, <lacht> Sie, Sie sind ja mit Sicherheit auch an vielen Sachen am Probieren wo Sie das probieren, jenes probieren, das kaufen und jenes kaufen und probieren und so weiter. Aber das ist erstmal das Urübel. Nun werden Sie sich die Frage stellen, was müssen Sie tun, damit Sie da auch dabei sein können? Ganz einfach, im Heizkostenrebell Wissen gibt es verschiedene Module, die Sie da verwenden können. Und wenn Sie eines dieser Module buchen, ist da natürlich nur theoretisches Wissen drin. Aber in diesem technischen Gruppencoaching, da können Sie Ihre spezielle Frage stellen und dann gehe ich darauf ein. Manchmal ist es sogar so, dass viele der Teilnehmer noch gute Ideen dazu haben und es bleibt nicht aus, dass einfach gute Ideen dann auch aufgenommen werden. Und so bin ich sehr dankbar dass hier eine ganze Gruppe von Leuten zusammen ist, die nicht nur neu ist, sondern schon erfahren ist und auch schon bereits Kunden sind. Denn auch Kunden von mir werden nicht auf der Strecke gelassen. Wenn der Kundenservice dann nachher greift, heißt das für mich, ich bleibe in Verbindung. Ich müsste wissen, wie es den Kunden geht. Also, ich lade Sie ein. Schauen Sie auf die Homepage, haus infrarotheizungcom Dort kommen Sie sukzessive, wenn Sie ein bisschen durchblättern, auf diese Module, eines Ihrer Wahl, anklicken und für geringes Geld konsumieren. Und dann werden Sie automatisch eingeladen. Ich freue mich auf Sie. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ihr Johann Bauer.